Holy shit, das hat echt mehrere Versuche gebraucht, aber ich hab's geschafft und so kommt man hier ran. Moment, kann Rick da rüberspringen? Nein, kann er nicht! Scheiße! Als ob das jetzt... Okay. Wir haben es geschafft. Oh Gott, das hat mich so viele Versuche gebraucht. Ich habe die viele Versuche auch restartet das Spiel. Damit jetzt nicht gleich Game Over gehe. So, und lasst, lasst euch nicht täuschen wie ich. Man kann hier nicht drüber. Mit ihm. Man muss es mit Kirby machen. Und nun... Haben wir den Dreck! Okay. Das heißt, wir können jetzt endlich raus hier. Aber, bevor wir das Level beenden, wollte ich euch noch diese Passage hier zeigen. Denn ich habe ja schon erwähnt, dass diese Passage ein bisschen besonders ist. Und zwar dieser Ort hier. Wenn man das von ganz außen aus anschaut, dann sieht man hier eine, eine, eine, eine nackte Dame. Ich, ich, ich verarsche euch nicht. Das ist wirklich so. Verdammt. Nee, doch. Schau mal ein bisschen nach oben. Also, ganz oben war das Gesicht. Und das habt ihr gesehen. Hier sind die, äh, das ist das, was halt Frauen oben haben und das hier ist halt das, was Frauen unten haben also ja, yeah. da gehe ich jetzt nicht genauer ein, aber ich schalte einfach mal so ein Bild ein, wo man das viel besser erkennen kann. Und äh, ja, damit herzlich willkommen zu Kirby's Dreamland 2, I guess. Das war auf jeden Fall das Level und nun wird es Zeit, diesen Ort zu beenden. Wir kämpfen gegen die Sonne und den Mond. Was hat das denn zu bedeuten? Uah. Nichts Gutes. Uah, verdammt. Oh Gott, da müssen wir aufpassen. Bam. Oh, das mache ich wieder mit. Okay, wir müssen aufpassen, wo die Sonne immer ist. Der Mond selbst ist ja halt easy. Oh, wat? Okay, das wusste ich nicht. Okay, jetzt wechseln wir den Kampf anscheinend. Jetzt kämpfen wir gegen die Sonne. Und der Mond hilft uns, gegen sie zu kämpfen. Weiß nicht, haben die irgendwie beide Streit oder so, anscheinend. Ah, verdammt. Ja, gut. Ich muss zugeben, ich verstehe den Kampf noch nicht ganz. Äh, finden wir es einfach gemeinsam heraus. Ich hoffe, es passiert nichts, wenn ich Game Over gehe. Ich wüsste jetzt nicht genau, was passieren sollte, weil das mir noch nie passiert ist, aber... Ich hoffe nichts Schlimmes, weil, falls es passiert, es kann gut passieren, dann wäre es halt kacke, okay. Nee, das verstehe ich nicht, das verstehe ich echt nicht. Vielleicht da, wo der Mond in der der dem Moment ist. Ja, ich muss doch hier durch. Verdammt. Oh, verdammt. Okay, Mist. Der Kampf ist schwerer, viel, viel schwerer als ich dachte. Oh, diese Scheiß. Oh, bam! Okay, jetzt hat ihn richtig gut getroffen. Oh, aufpassen. Oh, Gott. Bam! Okay, der Mond ist gleich tot. Kommt schon, komm schon, komm schon. Glaube, was machen die? Oh, oh, oh, oh. oh. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay, da, okay. Bam! Okay. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Äh, äh, äh, ja, wie, da komme ich nicht auf die. Das, das ging nicht. Das ging einfach nicht. Das konnte ich nicht schaffen. Oh, verdammt, die Sonne. Oh, verdammt, die Sonne. Die Sonne ist gerade ein. Assi. Was macht der? Was macht der? Was macht der? Okay, okay, okay, okay, okay. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich habe noch ein Leben. Wie soll ich das überleben? Scheiß Stern schnuppen, ich kriege mich immer Okay, komm, let's go da, da, da, da, da, da. Ah, ich dachte, es gibt einen Stern, ah, verdammt, ich dachte, da gibt einen Stern zum schießen Da unten, Ja, uh, da, da da da. yes, bam Okay Aua, das trifft mich jedes Mal, nein, ich dachte, ich kriege die Sonne noch Okay, so, aufpassen, die Sonne greift gerne auch so mal an Ja, das schießt sie, mhm das können wir ausnutzen. Verdammt, das hätte ich komplett ausnutzen können, aber ich habe es nur einmal ausgenutzt. Verdammt. Bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap. Doppelangriff. Und das Ding ist gleich tot. Ich leider auch dafür. Okay, unten, unten. Wow, pass auf. Jetzt switchen die. Mhm, mhm. Sonne greift an. Sehr gut, tatsächlich. Sehr gut, tatsächlich. Yes! Der Mond ist tot. Der Mond ist kaputt. Wir haben den Boot umgebracht. Nein, keine Ahnung. Das sah nur gerade so lustig aus. Und das war's. Die Crashen gegeneinander Und wir haben... Unser Sonnensystem komplett zerstört. Jetzt werden wir alle sterben. Yeah. Wow, cool. Okay. Und nun folgt... Level 6. Cloudy Park. Ja, er sieht vulkan möchte sein aber okay und hier sind sechs level holy moly aber ähm, ich kann euch sagen das ist tatsächlich schon die vorletzte welt ja das spiel ist nicht lang genauso wie sein vorgänger Kirby's Dreamland 1 äh, ich weiß gar nicht ob äh das nicht machen sollen ob Kirby's kreemland äh, Adventure länger ist oder kürzer war oder gleich lang? Ungefähr gleich lang, würde ich persönlich vermuten. Zumindest von unserer Playtime aus gesehen. Oh nein, der hatte eine Maxi-Tomate am Tragen. Egal, ich bin sowieso froh, ist, ist, äh, vollkommen egal. So und hier? Boi, Oh, das wusste ich gar nicht. Oh, das ist cool. und da sieht man's. Der da vorne hat eine Maxi-Tomate. Ah! Okay, das ist schwer. Okay. Nice. Okay, das ist auf sehr interessant. Ich habe wirklich gleich einen Animal Buddy. Zum Beispiel Kuhn hätte ich jetzt gerne. Kuhn hätte ich jetzt sehr gerne. Okay, die Fähigkeit hätte ich jetzt auch sehr gerne gehabt. Aber dich gibt's auch noch. Spark. Schmeckt mit dir. Da fliegt die Kanone runter. Oh oh. Oh oh. Das fliegt alles kaputt. Will ich da rein? Irgendwie schon. Aber... Okay, komm, gehen wir rein. <lacht> oh, ja, es ist gut gewesen. Bosskampf gegen dich nochmal. Hat mich schon lange nicht mehr den. Komm her, oder? Ich glaube, das ist schon lange ja, dass wir den hatten. Egal. Ich weiß noch ungefähr, wie das funktionierte. Und das ist eine sehr geile Stage hier. Sieht nur so aus, als wäre das hier ein bisschen weiter unten als die Wolken, aber das stimmt nicht. Lass doch nicht täuschen. Oh yeah, und wir kriegen Rick, na wieder. Also ich habe nichts gegen Rick, aber ihn noch mal zu haben jetzt, nach der Sache, nach der Schose vorhin, habe ich irgendwie keine Lust drauf. Oh, oh mein Gott. Ich kann nicht ducken. Ganz ehrlich, ich will Seitenfähigkeit lieber haben. Wow! <lacht> das hier sieht richtig cool aus. Ich kann mich auch noch bewegen währenddessen. Seht das mal an. Ich kann nicht reden, wow. Oh Gott, das wird schwer Aber Da ist bestimmt irgendwas Cooles drin Nein Wow, nicht so weit. Da ist was Cooles drin An dem ich nicht An dass ich nicht rankomme Of course Oder so vielleicht Ah, verdammt Die Wolkenblöcke die sind zwar durchbrüchig, aber von unten nicht Okay Ja, und was mache ich hier jetzt? Ja, oh, wow Ich bin tot ja. Okay. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das war doch unfair, oder? Aber gut. Ähm, ich werde wahrscheinlich noch mal, werde es wahrscheinlich noch mal holen in der Hoffnung, dass diesmal nicht Rick rauskommt, sondern vielleicht jemand anders. Und äh Ja, let's go. Ich habe übrigens das Spiel gesetted, damit ich nicht äh, Leben verliere. So, und ich habe mal Bug Oh nein, nein. Ich habe mal Bug den Boss so zu machen. Weil das macht natürlich viel, viel weniger Damage, weil die Sterne, die einem immer gedoppt werden in den Kämpfen, Verdammt. die machen halt viel mehr Schaden. Aber scheint so, als dürfte ich nicht. Kirby, jetzt streng dich mal an, sonst musst du gleich zurückrennen und die Max-Tomate holen. Muss er jetzt nicht sein. Bitte nicht. Ach, leck mich. Nein, nicht mal getroffen. Oh. Alter. Ich hole mir die Max-Tomate einfach. Obwohl, nein, warte. Wenn ich jetzt einen Begleiter bekomme, dann habe ich ja wieder full life in dem begleiter Verreck einfach du nervst jesus okay wir kriegen wieder rick wisst ihr was irgendwie bin ich gerade am überlegen ob ich nicht vielleicht sogar na komm weg mit dir obwohl keine gute idee ich habe nur noch ein leben <lacht> nein oh gott vielleicht keine gute idee gewesen ich habe ja nur noch ein leben oh, oh mein gott kann ich aber die Dinger hier holen? Die soll man wahrscheinlich so holen. Äh, warum kann man dann noch runter? Das verstehe ich nicht. Aber okay, ich mach von unten Damage. Zack. Okay, gut. Das ist gut zu wissen. Sehr, sehr gut zu wissen. Jetzt müssen wir aufpassen. Weil wir sind fast tot. Okay, sind ganz viele Ständchen, die man mit einem Begleiter nur ganz schwer bekommen kann. Aber ich hab keinen Begleiter. Ich bin zu arm. Und das sieht mir nicht sehr spaßig aus. Oh, oh, oh, oh, oh. Nein. Ganz und gar nicht. Ah, verdammt! Aber wisst ihr was? Lass den One-Up jetzt durch. Ich hab noch Nuller! Damit meine ich nicht den Schnuller! Ich hab's nur gesagt, dann es sich rein. Okay, lass mich. Okay, hier kann man sehr viele verschiedene Verwandlungen bekommen, wenn man Bock hat. Aber ich nehme mal den Igel, weil, why not? So, und hier sieht man, da ist der Ausgang, aber was ist, wenn man hier aufmacht? max Das habe ich gleich aber egal. Okay. Juhu! Ich, ich habe es schon äh, erwähnt. Das ist ja die volletzte Welt. Das heißt, äh. Ja, nächste, f übernächste Folge wird dann schon die letzte. Und ich habe richtig Bock jetzt weiß. Chichi die Blib blib ich einen einen frieren? Ja gut, macht Sinn. Wow, wow, wow, wow, wow, was was was? Hey, hey, hey, hey. Bruder, entspann dich. Biggie, ah, komm her. Die Wachserkatte Biggie will fressen, aber hard times äh, erfordern hard measures. Ja, ja. Harte Zeiten. Oh, okay. Keine Ahnung, was das für Blöcke sind, aber die kann man nur mit und schnee und all das kaputt machen und hier sind die ganzen krieger von meter wie es mir scheint den gibt es aber nicht im spiel ich weiß nicht warum die hier sind die typen aber es gibt halt kein metanite im spiel seltsam seltsam okay ich mag dieses konzept hier Oh schön viele städtchen I like my stars because at the end up? Yeah. Oh. So, Alter, jetzt gehen wir nicht mehr Game Over. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. nee. Wow, wow, wow, wow, Vielleicht? Nee. Hey. Wir gehen nicht Game Over. Dafür sorge ich. Maybe. Wenn du Glück Mal schauen. Egal. Ähm. Wir kriegen den. Hm? Wie kriegen dich hier? Du irgendwie. Ich kann ich auch nicht mehr zurück. Hä, wie besiege ich die denn? selber kann diese Kanon nicht besiegen. Wahrscheinlich muss ich die runterfallen lassen, aber ich habe halt keinen... Äh, was auch immer, ne? Ich hab's halt nicht. Ich kann ich nicht holen. Tja, dann ist das halt so. Wo, wo, wo, ey, ey, ey. Nein, verdammt, was? Äh, was passiert hier gerade? Oh, nein! Hier ist der Rainbow Drop dieser Welt! Und ich brauche irgendeine Fähigkeit dafür. Okay, das müssen ich wieder nachschauen. Äh, ob das, diese Folge, ja, komm, machen wir noch diese Folge, drin. oder? Dann muss ich jetzt immer Egal, ich cutte heute schon so viel. Zeig ich euch mal auch, wie gehen den, den bekommt. Aber dass der direkt hier in Level 2 ist, das hat mich gewundert. Okay. Normalerweise ist es ja immer in den letzteren Leveln. Aber hier nicht. Okay, das hier ist sehr, sehr kompliziert. Also, wie ihr vorhin gesehen habt, wir brauchen keinen. Welche Ability er jetzt gerade hat, ist egal. Hauptsache, er kriegt gleich hier in diesem Raum noch die ähm, Schneefähigkeit, diese Eisfähigkeit halt. Verdammt. Am besten nicht sterben. Wir brauchen nämlich keinen jetzt gerade. Auch oh, verdammt, hör auf zu respawnen. Das könnte ein Problem werden. Obwohl, wir machen einfach den hier. Was einfacher. So, und hier kommen wir natürlich nicht weiter. Deshalb brauchen wir jetzt die Eisfähigkeit. Mit der kriegen wir tatsächlich auch ein One-Up. Sehr, sehr nett. So. Die Typen hier könnten ein bisschen Ärger machen. Wir machen jetzt basically das Level einfach nochmal. Nur diesmal mit den ganzen Animal Buddies, mehr oder weniger. Man kann das ein bisschen mit Drogonconfig vergleichen. Das hier ist jetzt so ein Level. Wenn du hier die 100% haben willst. Dann brauchst du jeden einzelnen Begleiter, denn jetzt... Oh, mach den weg, so. Mach den Mist weg. So, jetzt müssen wir nämlich gleich in diesen einen Raum rein. Wo wir unseren Animal Buddy von bekommen haben. Falls wir ihn nicht bekommen haben, dann äh, kriegen wir ihn jetzt auf jeden Fall das erste Mal in den Level. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab ein bisschen nachgeguckt, wie man das geht. Ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Okay. Gut. So, das ist natürlich sehr... Ja, gruselig so ein bisschen, könnte man sagen. Okay. Hm, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, wir müssen hier rein. Oder vielleicht... Ah, Verdammt. Vielleicht gibt es hier doch noch irgendwas, was ich verpasst habe. Ich glaube nämlich, ich sollte hier noch irgendwas in diesem Raum machen. Ich glaube, hier kriege ich irgendwo... den anderen Buddy. So, hier ist nichts, ne? Wow, ganz viel enemy spamming ist hier. What the hell? Hm, wow, knapp. Äh, ich werde mal ganz kurz safe -daten. Ich habe jetzt keine Lust, alles zu verlieren. Ich glaube nämlich, wenn ich jetzt hier runterspringen. Oh, okay. Ich weiß nicht, wie man hier aufkommen soll. Aber ich habe es, äh... Ja. Online nachgeschaut. Darauf wäre ich nie gekommen. So, und hier muss man dann gegen... Ihn hier kämpfen verdammt es ist eigentlich vollkommen egal was hier in diesem kampf passiert das einzige was wir brauchen ist seine leiche damit wir seine bild bekommen und den begleiter das bedeutet wir können dann Rick ab äh, wir können dann kein abgeben und kriegen dann rick aber mit rick soll man das nicht machen wie gesagt, mit Rick kommt man nicht an das Rainbow Drop. So schnell, schnell, schnell. Zack. Okay. Ach, stimmt, die kriegt man. Gooey. Oh. Hmm. Ist das so gewollt? Ist? Okay, also es ist gewollt, dass man hier nochmal keinen bekommt. Dann habe ich jetzt meinen Keinen verloren, aber ich habe ja jetzt, wie gesagt, einen neuen gerade bekommen. So, jetzt ist aber diese Schalte hier, in diesem. Level ein bisschen schwerer. Wow. Genau deswegen. Wir dürfen definitiv diese äh, bitte nicht verlieren. Die brauchen wir jetzt das ganze Level über. Das ist sehr sehr wichtig. Und äh, hier müssen wir runter. Ich glaube hier war das mit dem Wasser. wir müssen jetzt so. Verdammt. Wow, das war knapp. Okay, wir müssen noch mal hier in die Wasserpassage. Okay. Dann jetzt aufpassen. Jetzt müssen wir nämlich nach rechts. Mhm. So, dann kommen wir hier rein. Und hier kriegen wir Rig. Da habe ich mich vertan. So, und das Ding ist, hier kriegen wir zwar auch die Steinfähigkeit, aber glaubt mir, die wollt ihr nicht. Wir wollen nur noch Spark. Nichts anderes mehr. Oh, verdammt. Den killen wir jetzt. Wir wollen nämlich keinen Stone. Und jetzt holen wir uns Rick. Okay. Soweit, so gut. Jetzt sind wir, glaube ich, am Ende des äh, Levels. dieses Raum ist hier. Ja, noch mal. So, und hier müssen wir jetzt. wir jetzt Kuh befreien. Und nun habt ihr alles gesehen, wie alles funktioniert. Jetzt müssen wir doch das Level nochmal weiterspielen. Ihr wisst ja, dass man jetzt gleich ah, an die Stelle kommt. Okay. Aber nicht getroffen werden am besten. Weil sonst ist es sehr hohe Chance, dass ihr die Fähigkeit nicht mehr wiederbekommt. Holy moly. Okay. Ich hatte gerade richtig schiss Okay. Das ist die falsche Fähigkeit, die ich habe. Moment. Verdammt. Moment. Moment. Noch sind wir nicht fertig. Wir wollen doch nicht Spark. Oh Gott. Ja, es ist sehr verwirrend. So, wir haben fast alles geschafft. Moment. Wir brauchen doch nicht Spark. Tut mir leid, da habe ich mich gerade ein bisschen vertan, aber ich hoffe, ihr liebt es nicht übel. So, wir müssen doch noch rechts. Denn hier rechts kriegen wir die Fähigkeit, die wir brauchen. Am besten hier einfach stehen bleiben sagt wir können alles machen ist eigentlich vollkommen egal wir müssen einfach nur besiegen am besten überleben und sowas nicht äh, machen verdammt oh. wow. Wow. Wow. Oh Gott, du arschloch bam das hat down und jetzt brauchen wir seine fähigkeit soll jetzt noch alle erleben leben habe ich jetzt safe staten werde weil ich habe echt angst so, ich habe keinen Bock, alles nochmal neu zu machen. Ich habe heute schon ganz viel neu machen müssen. Und genau deshalb habe ich den Safe State gemacht, weil ich wusste mit meinem Glück, wieder sowas passieren. Okay. Aufpassen, aufpassen. Aufpassen habe ich gesagt. Oder war es? Am besten das ist es, glaube ich, wenn man direkt nach oben fliegt. Ja. Aufpassen. Da, da, da, da, da, da, da. Okay, das ist echt schwer. Direkt nach oben. Direkt nach oben. Na, da komm schon. Jetzt sind die aber oben. Oh, okay. Ach, die können mich hier nicht treffen. Ach, das ist ja gut zu wissen. Hätte man früher sagen können. Ja, okay. Dann ist das ziemlich einfach, actually. <lacht> Okay, und so kommt ihr an dieses Rainbow Drop ran. Da, da, da, da, da. Yeah. So, und damit fehlt uns nur noch ein einziges Rainbow Drop in der letzten Welt. Und wie wir daran kommen, das seht ihr in der wahrscheinlich übernächsten Folge. Ich glaube, nächste Folge wird das noch nichts. Aber bleibt auf jeden Fall dran bei Kirby Streamland 2. Denn es wird noch episch und nicht mehr so corrupted wie. Jetzt heute hier, wie wenn die beiden Rainbow Rose bekommt. Egal, haut rein! Das so gewollt ist? Das ist nicht gewollt! Äh, ah!